Ich bin Markus vom Veganic videoblog und zeige euch heute ein neues Kochvideo. Und zwar zeige ich euch heute was mit dem neuen veganen Döner. Der ist sehr, sehr lecker und da braucht man aus meiner Sicht kaum noch was dran machen. Aber wenn ihr den nicht klassisch einfach nur so pur vom Teller essen wollt oder aber in so einer klassischen Dönertasche, dann zeige ich euch heute mal was, nämlich einen ganz leckeren Wrap damit. Und diesen Wrap macht besonders aus, eine sehr, sehr leckere Soße. Und wie die geht, seht ihr jetzt. Das ist er also, mein veganer Döner-Wrap. So schaut er aus, so geht die Soße, die ist sehr, sehr lecker. Ihr habt gesehen, die Chilis habe ich erst zum Ende hin dazu gegeben. Ich habe an sich eh schon eine milde Sorte genommen. Und je später ihr die Chilis dazu gebt, desto weniger können sie ihre Schärfe abgeben, desto milder kommt dann der Geschmack rüber. Auch so ein Buschenpikan, finde ich, darf es schon sein bei so einem Gericht. Okay, wenn ihr das nachmachen möchtet. Zutaten und Zubereitung findet ihr direkt hier unten drunter. Und ansonsten, wenn ihr Fragen an mich habt oder Rückmeldungen, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganic.de. Dann war es das für heute. Das gibt es heute gleich bei mir. Leckeres zu essen, veganen Dönerwrap und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!